Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Wheel of Car Heute schauen wir uns an, wie ein Warendurchlauf funktioniert. Von Bestellung bis zum Versand, das schauen wir uns heute an. Im Hintergrund seht ihr unseren neu gelaunchten Viro-Shop. Heute bestellen wir ein Getriebeölwechselkit. Die Ware ist nun bestellt, aber was passiert nun? Wir fahren jetzt ins Lager und schauen uns das an. Herzlich willkommen im Weg 2. Jetzt machen wir uns auf die Suche nach unserem Artikel. Wo ist denn das Expert Kit nun? Wo haben wir das eingelagert? Also hier müsste die Ware hier oben drinnen stehen. Wenn du sie nicht findest, musst du vorne beim Letscher nachfragen, die Jungs wissen bestimmt Bescheid. Okay, dann schaue ich mal nach. Wir stehen jetzt im Wareneingang und ich habe mir Jonas Haberts dazu geholt. Wareneingang Leitstand. Jonas, wo ist denn jetzt meine Ware? Äh, was hast du denn bestellt? Eins unserer tollen Expert-Kits. Ah, das schauen wir uns einmal an, aber die Ware muss ja hier sein. Wie kommt die Ware denn jetzt hier an? Die Ware kommt per Spedition hier an, wird dann hier bearbeitet, heißt auf Menge und Qualität geprüft, wird im Zweifelsfall umgepackt, falls sie nicht in unsere Verpackung kommt und wird dann von unseren Einlagerern entweder im Schmarrgang oder am Fachboden eingelagert. Ware gehen uns erstmal nicht aus. Nachdem die Ware hier angekommen ist, wird sie hier sortiert und verarbeitet für die Kollegen im Umkaufbereich. Hier in der Vereinzelung hinter mir wird die Ware geprüft, gemessen und für die Einlagerung vorbereitet. Die Ware kommt dann nach der Vereinzelung hier an und findet seinen Platz hier im Lager. Jetzt wissen wir, wie das mit der Einlagerung funktioniert. Aber meinen Artikel habe ich immer noch nicht. Moin René. Weißt du, wo meine Bestellung ist? Ja, Moment, ich sag dir sofort den Lokator auf 50165. Kannst du dir gerne wegholen. Okay, danke René. Darf ich dir noch eine Frage stellen? Wie läuft das eigentlich grundsätzlich im Warenausgang ab, wenn eine Bestellung reinkommt? Ich sehe sie in der Disposition, sehe ich deinen Auftrag, den gebe ich in einem kom frei als Tagesgeschäft Auftrag, dort wird er kommissioniert, verpackt und dann einfach für dich fertiggestellt. Wir haben natürlich auch die Großaufträge, die werden separat gepackt, die sind wesentlich umfangreicher und dauern natürlich länger als dein Auftrag. Ja, deinen Lagerplatz weiß ich jetzt und ich muss auch noch selber picken. Aber das kriegen wir hin. Yes! Da ist es! Hervorragend! Nun sind wir in der Halle des Warenausgangs. Hier kommt die kommissionierte Ware an. Nachdem wir unsere Ware kommissioniert haben, geht sie jetzt in den Versand. Hi Jan! Magst du mir das einmal einpacken? Ja, aber natürlich. Ja, bitte schön. Super, danke dir. Dann kannst du das einmal da hinten mal da hinstellen. Alles klar, mache ich. Ja, nun sind wir am Ende unserer Reise angekommen. Ich hoffe, wir konnten euch zeigen, wie effektiv und effizient unsere Logistik hier arbeitet. Wir hoffen, dass ihr beim nächsten Wheel of Car wieder dabei seid. Bis dahin, bleibt gesund und ciao!